Hallihallo, ich äh, muss jetzt so ein bisschen was vorbereiten. Ich will euch jetzt, und deshalb auch schön in Rot, Pfefferminz äh, äh, Pfeffermint äh, 6 zeigen. Peppermint 6. Und damit ich das jetzt mal zeigen kann, dass ziemlich schnell hochbootet, äh, zeige ich hier. Gut, ich habe hier meinen Grub-Bootloader, den habe ich jetzt mal kurz blockiert weil also ich habe hier mehrere Linux Distributionen drauf, Ubuntu 1204, Ubuntu 1510 und Peppermint in der Version 6 und deshalb auch der rote Hintergrund. Ich wollte nur mal kurz zeigen, wie schnell das hochfährt. Ja. Äh, Finde ich ziemlich zügig, ähm, AMD Quad Core und ich äh, bin jetzt quasi schon beim Login. Ja? Also ich habe eine SSD, ist klar, mein Passwort mal eben hier reinfummeln, hoffentlich sieht das keiner jetzt im Video. 1, 2, 3, 4, das ist total geheim. So, Peppermint OS. So, kann man das erkennen? Ich glaube, ich muss mal die, die Lampe so ein bisschen, bisschen wegmachen tun. So, und zwar, schönes Display, hallo, übrigens. übrigens. Ja, das ist eigentlich im Prinzip genommen ein Linux Mint. Was wir hier sehen, ist zufällig sehr interessant. Seit Fehler, den habe ich noch gar nicht entdeckt. Ja, da, da braucht ihr jetzt so ein bisschen, um sich hier aufzubauen. Ich habe nämlich die Panel-Einstellung, habe ich nämlich die Leiste so ein bisschen größer gemacht, ne, damit man das besser sieht hier im Video. Und dass ich auch Notfalls hier mit Touchcreme ein bisschen rumtouchen kann. Was ist das hier? Das ist so eine Art äh, Linux Mint zum Schnellhochbooten. Und so ein bisschen Ubuntu dabei. Und das Ganze ist auch ein bisschen webbasiert. Äh, sieht man zum Beispiel Büro. Ja. Da zum Beispiel hätten wir Google Drive damit drin, aber keine richtige Google Drive, sondern ist quasi, oh, öffnet sich hier der Chromium Browser in einem separaten Fenster. Das Ganze wird gesteuert durch ein Programm, wie ich heißt äh, ICE. ICE heißt das Programm. Ne? Gut, weil das hier der Chromium Browser ist, kann man ja auch per Touchscreen so ein bisschen zoomen. Ja? Da kann man auch ein bisschen rumzoomen, ganz nett. Das wirkt dann ein bisschen so, als wäre es Teil des Desktops. Ne? Und das ermöglicht halt dieses EIS-Modul, das da so drin ist. Äh, gucken wir mal, Internet, und da ist das EIS. Ne? Ja, aber zu viel heißt wie EIS halt. Ne? Gut, EIS, und da sieht man, ich hoffe man sieht es. also ich habe hier Probleme mit dem oberen Fensterrahmen. Hier hat es den xf WM4 oder so heißt das Dingen, Window-Manager, der hat so komische Task-Überschriften, also Überschriften. die sind einzig, weil ich nicht groß machen kann, kleiner Nachteil, kann ich nicht so ganz Touchscreen bedienen. So, und was ist das hier, ein simpel SSB-Manager, zeigen wir gleich, das ist so ein bisschen Webseiten in die vorhandene Umgebung einbinden und mit Remove sieht man, was ist denn hier schon reingefummelt. Google Drive, Peppermint Forum, Express bei pixler Gmail und so weiter. Also das Ganze soll so ein bisschen webbasierter sein, ist aber im Prinzip immer noch ein ganz stinknormal benutzbares äh, Linux Mint bzw. Ubuntu-System. Was ne? haben wir hier? Einstellungen, Anwendungen, Aktualisierungen. Das kommt nämlich hier zum Beispiel äh, quasi von, von Linux Mint mehr oder weniger. Hier sieht man noch Ubuntu. Ja, Server ja Deutschland, Hauptsache andere kann man noch mal gucken. ja, Was dann hier so wäre. Deutschland, Archive Ubuntu kommen. Da sieht man schon mal, wo die Paketquellen herkommen. Das ist Ubuntu, andere Software, Canonical, ne, sieht man da so, und dann hat es jetzt aber zusätzlich noch die PPA von Peppermint OS mit drin. So, und wir schauen mal. Wir haben nämlich noch den Software-Manager und der sitzt äh, interessanterweise von Linux-Mint. Ja. Von Linux-Mint und äh, sehen wir gleich, wenn der sich so startet, das ist nämlich das Software-Center von Linux-Help ne, About. Das ist nämlich Mint-Install. Das ist so eine Mischung aus Linux-Mint. Ubuntu und so ein bisschen webbasiertes äh, Chromium OS, ne, alles so ein bisschen zusammengemischt. Ja. Und das Ganze heißt jetzt Pepper Mint, ne, also weil es hauptsächlich auch von Mint stammt. Ne. Also wer Linux Mint kennt, der kann auch alles nutzen von Linux Mint oder Ubuntu. Halt so ein bisschen äh, eingängig gemacht, schnell hochzustarten. Das haben wir vorinstalliert, VLC, Pulse Audio die 2d 3d chess und spiele und so weiter das sind meistens webbasierte anwendungen ähm, gut das hatten wir gerade das online guide und forum sind natürlich web ne? formulare ist klar grafik äh, editor bei pixler das ist ein sehr schönes ding das zeige ich gleich mal büro google drive kommt man auf google drive google kalender gmail Dokumentenbetrachter. man kann natürlich alles nachinstallieren was einem noch fehlt zum beispiel internet wer jetzt firefox will kann sich den Firefox nach installieren oder den äh, Thunderbird E-Mail-Client. Das ist überhaupt kein Ding. Ne? Also, es begrenzt eigentlich. Das ist kein äh, OS, das ausschließlich Cloud-basiert ist und alles andere einem Cloud quasi. Ne? Gut, Laufwerksverwaltung, das, das kommt man furchtbar bekannt vor. Ne? Sieht Ubuntu-mäßig aus, dass man da sich anschauen kann, äh, wie sieht es denn aus, wie es belegt. Wie gesagt, hier habe ich die. Erste Partition, da war Linux Mint drauf, habe ich überschreiben lassen. Sehr schön, wir gehen jetzt mal, ich habe mir nämlich äh, äh, Screenshots gemacht. File Manager ist der Nemo, Hilfe über Nemo245. So, wie gesagt, ich habe mir die alles ein bisschen größer gemacht mit den Einstellungen und in den Bildern. Ich habe mir Screenshots während der Installation gemacht, und warum der eine extra zeitgleich, kommt nämlich unser Pixler wieder zum Tragen, Screenshots, äh, gehen wir mal da drauf und wir gehen mal auf Ansicht, damit man sieht, äh, Vollbit. So, so sah die Installation aus, und dabei auch die unten, leistung am klein, deshalb habe ich es ein Miniter größer gemacht. Willkommen, Sie ne, können die veröffentlichten äh, Hinweise lesen, Code Deutsch habe ich ausgewählt, ist klar. Und wir gehen mal weiter, dann... Die normale Installation, so und so viel Festplatten, Speicherplatz, geht man wieder auf weiter. Man kann natürlich auch die Software von Drittanbietern installieren das habe ich nicht gewählt. So, normalerweise wählt ihr Peppermint daneben installieren, zum Beispiel wenn ihr schon Windows habt, daneben. Ich habe dann etwas anderes gewählt, weil ich mein Linux Mint von der ersten Partition löschen wollte, kann man mit etwas anderes, dann ne, geht man wieder auf weiter sage ich jetzt mal, ne? da habe ich dann halt mit Change die erste Partition, wo Linux Mint drauf war, habe ich dann geändert, von Partition nicht benutzen auf Ext4 Journaling System, Partition formatieren, weil ich das Linux Mint formatieren wollte, Achtung, dadurch gehen alle Daten verloren, und ein Bindungspunkt ist Root, das ist der Schrägstrich, der auf der 7 ist, so, das geht wunderbar, sah dann so aus, ne? man kann also die Expertenoptionen nehmen, wenn man Experte ist, wenn nicht, winkt man halt die Standardeinstellung daneben, installieren einfach durch, so, und dann fragt er sich halt, bist du wirklich sicher, du Experte, dass halt alles so seine Richtigkeit, ne? dann gehen wir auf Weiter, so, jetzt kann ich das schön vorspulen, ne? dann äh, Zeitzone, ne? Berlin, ne? merkt man hier unten, wenn man es vielleicht erkennen kann, steht die Uhrzeit, kann ich ja mal ein bisschen ranzoomen. Gehe ich mal ein bisschen, ne? Da stand die Uhrzeit bei der Installation von der Live-DVD, übrigens installiert, noch auf 17.36 Uhr, ursprünglich. Dann äh, später ändert sich das auf die korrekte Zeit, wenn man das alles richtig einstellt hier. Ne? So, wo befinden sie sich? Ne? Gehen wir auf das nächste Bild. Und da kam noch Tastaturbelegung, habe ich auch noch Deutsch ausgewählt, habe da ä und Üs getestet. Und jetzt gehen wir auf das nächste Bild. Da sehen wir schon, da ändert sich die Uhrzeit dann. Ne? Die Uhrzeit hat sich dann aktualisiert. Das äh, sieht man hier im Bild. Ihr könnt auch mal die Zeit mitmessen. Also ich habe von einem ziemlich langsamen DVD-Laufwerk externen Laufwerk per USB angeschlossen installiert. Das war in einer halben Stunde erledigt. Ja. Gut, da habe ich noch angegeben, äh, mein Benutzernamen, Passwort. Mein Passwort war zu kurz, 1, 2, 3, 4, ist klar. So, wer sind Sie? So, und dann nächstes. Dann kommen schöne Bildchen zwischendrin bei der Installation. Was ist das überhaupt? Was soll das überhaupt? Äh, stellt sich das System so ein bisschen vor. Peppermint ist ein Linux-basiertes system Soll be ultra stabil. Ja, gut, das basiert auf einer LTS-Version von Ubuntu 14.04, eine Langzeitversion, sollte deshalb stabil laufen hoffentlich ja, leichtgewichtig haben wir gesehen beim booten ne? auch dieser xf äh, bla bla bla Window Manager äh, ist eigentlich leichtgewichtig, deshalb geht es halt recht schnell. So, so Pepper, hier steht es nochmal, ne? Long Term Support LTS, ne? das ist also quasi letzte Langzeitversion von Ubuntu, war halt 2014 April, also LTS-Version, basiert darauf, die nächste Peppermint OS wird wahrscheinlich dann auf Ubuntu 16.04. Also im April dieses Jahres wird es dann wahrscheinlich spätestens äh, wieder eine neue LTS von Ubuntu geben und irgendwann ein schnelleres, äh, neueres Peppermint. So, die Philosophie hinter diesem Hybrid. Ne? Ja, das ist dann quasi, was, was steht hier Schönes? Äh, funktionsfähiger Desktop mit minimalen lokal installierten Applikationen out of the box. Also eigentlich will man so ein bisschen Richtung Web, aber man zwingt den Benutzer nicht alles jetzt webbasiert zu haben, wie es zum Beispiel bei unlike andere Cloud-Operation-Systems ist, wie zum Beispiel Chrome OS oder so. Da muss man immer im Web arbeiten. Aber hier kann man genauso gut sein ganz normales Linux Mint benutzen. Das ist der Unterschied. Also man merkt es gar nicht. Wenn man es gar nicht wüsste, dann äh, merkt man es gar nicht, dass es eigentlich, äh, eigentlich mal so angedacht ist für die Cloud. Ne? Ne? Muss man nicht, man wird nicht gezwungen. Ne? Und dann hat man noch so ein, ein Kontrollzentrum, wo man zum Beispiel das Thema auf Dark ändern kann. Ne? Das normale Thema, ich mache das jetzt mal kleiner, ist äh, hell. So Und da kann man eben in den Einstellungen, kann man sich das Erscheinungsbild anpassen. Und da hat man natürlich verschiedene Themen und da gibt es Peppermint, Peppermix Dark. Da ja, sieht es so aus. Ne? Und hier habe ich mir auch die Schriftgröße gestellt übrigens. Da kann man sich einstellen, Schriftgröße Schön, hat sich leider nur nicht oben drauf ausgewirkt äh, anwenden. So, und dann soll alles ziemlich dunkel sein. Äh, ja, gut, dann sieht es nämlich so hübsch aus. Ne? Finde ich äh, ganz nett. Ja. Ganz nett gemacht. Äh, schönes äh, Thema. So, gehen wir mal weiter im Text mit unserem Bildern. So, und da haben wir das auch schon erledigt. Und äh, wir haben den XFWM4 Window Manager. Ne? Der sorgt dafür, dass ich diese kleinen äh, Tast, äh, überschriften habe in, in meinen Fenstern. Äh, ist aber ziemlich fix. Ne? Also, Geschwindigkeit ist hier im Vordergrund. Dass es jetzt auch noch touchscreen fähig sein könnte, sollte, ist da nicht so im Vordergrund. Aber ich habe es mal probiert geht in Sello, ich Hallo zu ICE, das ist dann ein simpler SSB-Manager, was ist SSB? Ein spezifischer Browser, also ein seitenspezifischer Webbrowser, wo man dann halt hier einstellen kann, welche Webseite soll ausgerufen werden und dann sieht es so ein bisschen aus, als wäre es integriert ins Betriebssystem, obwohl es eigentlich mehr ganz normaler Chromium-Seite ist. Gut. Andere wichtige Features sind Boost Peppermint Bytes, spezialisierte Programme mit einem Klick nur. Da gibt es anscheinend noch spezielle Pakete, Peppermint Build Tools Pack, Peppermint Graphic Arts Pack und so weiter, speziell für Peppermint, das kommt dann aus der PPA, die nicht von Ubuntu ist, noch anscheinend, und die anderen Dinge, die man sowieso so hat ne? Google Drive und Dropbox äh, macht das einfach. Dropbox wäre dann hier auch, hatte ich auch gesehen. Dropbox hat man auch so ein Symbolchen. Ich klicke mal drauf. Ja, und jetzt müsste man sich da aber wahrscheinlich äh, anmelden oder so, wollte ich nicht. Habe ich also gelassen. Ist aber jetzt vorinstalliert. Das ist jetzt aber auch nichts so tolles, Das könnte man auch unter jeder anderen Ubuntu-Version wahrscheinlich auch. Hier ist das dunkle Thema, das ich gerade angesprochen habe. Das ist Paper Mixed. Dark. Das ist das Thema. Sehr schön. Was haben wir da noch? Ja gut, man kann sich natürlich alles nachinstallieren, was man gerne jetzt hätte. Zum Beispiel Thunderbird, GIMP, Steam, LibreOffice. Das ist natürlich eine schöne Sache, die man normalerweise unter Ubuntu oder Linux Mint sowieso immer sich installieren könnte. Ist ja nichts anderes im Prinzip. So. und zum Thema GIMP eigentlich braucht man GIMP gar nicht, zeitgleich gleich ne? Das wollte ich ja noch. gibt es noch peppermint Community. Ja. Und äh, wir haben Standard Browser übrigens, äh, wenn man mal Internet Chromium aufmacht, dann haben wir den Standard Browser DuckDuckGo. Ne? Andere haben da Yahoo oder Google. Hier haben wir DuckDuckGo. Das möchten viele wahrscheinlich gerne mal also nicht Google, ne? also die nicht Google-freundlichen Leute haben, die Möglichkeit, dack zu nehmen. Gleichzeitig äh, gibt einem das Ding aber die Möglichkeit, um Google Drive zu geben. Das ist also ziemlich unabhängig, äh, was man so möchte. Ne? Gut, Community-Forum, wenn ihr also Probleme habt, da, ne, da gibt es auch Known-Issues, also den bekannten Fehler und wie auch immer. Zum Beispiel, dass beim Einhängen eines Laufwerkes dass man dann speziell noch irgendwo draufklicken muss und dass das nicht auf dem desktop erscheint oder ähnliches sieht man da so und äh, benutze es überall dieses peppermint wo du möchtest äh, ist mir auch klar ja aber was vielleicht in den windows user nicht klar ist dass man so oft installieren kann wie man will auch in der firma ohne lizenzgebühren zu bezahlen das ist linux quasi kostenlos und das macht Windows-Benutzern und das Ganze wahrscheinlich interessant, wie jedes andere Linux-System wahrscheinlich auch. Die allermeisten sind nämlich kostenfrei. Danke an blablabla. Bla bla. Du kannst das auch über einen USB-Stick installieren. Man braucht also keine DVD nehmen wie üblich. So, jetzt wollte ich mal was zeigen. Ich habe ja hier ne, diesen Screenshot da gehabt und da habe ich bei einem hatte ich versehentlich äh, E Screenshot noch äh, das Bildschirmfoto mit drin. Hier. Also kann man das erkennen. So, ich wollte dieses Bildschirmfoto überarbeiten, weil ich da versehentlich das hier noch mit drin hatte. Ne? Wollte ich das nachbearbeiten äh, und habe dann festgestellt, es ist kein GIMP dabei. Aber äh, jetzt kommt ach, Achtung, äh, Internet. Jetzt benutzen wir mal Grafik, eins von diesen webbasierten Dinger. Das ist nämlich der Editor von Pixlayer. Editor von Pixler, den finde ich richtig pixelig, den finde ich richtig gut. Also das ist eine Website, auf der wir gerade sind. Wir sind nicht mit Gimp. Ne? Bild vom Computer öffnen. Ne? Wir sind gerade auf der Webseite. Seht ihr das? Nein, seht ihr nicht. Ne? So, jetzt nehmen wir mal den Screenshot, der mir misslungen ist, wo da noch was drin ist, was gar nicht drin sein soll. Das kann ich auch hier zoomen, kann da noch so ein bisschen reinzoomen. Und äh, ich will, ich will eigentlich... Jetzt muss ich erstmal mit dem Zoomen noch mal ein bisschen gucken. Hier, hier kann ich verschieben. Ach, hier unten muss ich mit der, mit der Rollleiste, entschuldigung, mit der Rollleistung ich da hoch und da hoch. Ähm, ja, jetzt habe ich es versehentlich zugemacht, Entschuldigung. Also nochmal. Das ist, weil ich hier so ein bisschen seitlich versetzt sitze. Also so kann ich mich ranzoomen. Jetzt kann ich da mal oben in die Ecke gehen, da, da wo ich hin will. Also kommt gleich, wo ich, wo ich raus will. Ne? Pass auf. Das, wir sind auf einer Webseite. Ne? Ja. <lacht> Sieht man nur nicht. Das integriert sich nahtlos äh, ins Betriebssystem. Toll. So, und jetzt markiere ich fast wie ein GIMP. Äh, hier zum Beispiel das hier. Ne? So. Kann ich sagen, bearbeiten, kopieren. Ich bin hier auf einer Webseite. Bearbeiten, einfügen. So. Und da kann ich verschieben. So. Und dann wollte ich das wegreduschieren, ne? so ähnlich wie mit GIMP. Hier steht, was ich meine. Gut. Und das ist mir dann gelungen mit diesem Gedöns. Das ist klasse. So, jetzt hier sieht man, da war ich dran. Also das kann ich hier ganz, ganz normal benutzen, wie ein normales Programm auf dem Rechner und kann damit was tun. Also wenn mir das irgendwann gelungen ist, das sauber übereinander zu kriegen, kann ich dann eine Datei. Und ich kann auch speichern. wie ja, Ich bin auf der Website. Und ich kann das hier speichern und kann das überschreiben. Okay, dann ist mein Bild auf der lokalen Platte überschrieben. Das ist Seite verlassen. Ich war auf einer Webseite. Da finde ich richtig gut. Ich denke, das sollte euch einen ungefähren Eindruck verschaffen was das ist. Systemwerkzeuge, was man vielleicht noch mal gucken sollte. Peppermint-Kontrollzentrum. Und da sieht man zum Beispiel das Thema... Den, ah, hier ist, der, hier ist der Titelfont. Ich habe den Titelfont gefunden. Ich habe den Titelfont gefunden. Auswählen. So, da. Aber, er ist immer noch genauso groß. Ist das immer noch... Ähm, der Titelfont ist... Gut, der Titelfont ist größer, die Schrift ist größer, der Titel ist immer noch... Ja, also damit müsste ich noch ähm, ein bisschen trainieren, desktop effekt äh, advanced gibt und ich hatte vorhin noch was Interessantes gesehen, das will ich gerade noch zeigen, Da bin ich auch fertig hier mit, total fertig. Ähm, Wo war denn das Schöne? Das hatte ich doch noch gesehen, da muss ich euch gerade noch. Da, Default-Applications äh, Default vor diese... Session, da kann man noch vieles, vieles einstellen und die Core-Applications ist zum Beispiel der Windows-Manager XFWM4, das Panel, hier unten ist das LX-Panel und der Desktop-Manager ist Nemo, das kann man bei Bedarf auch noch ändern. Ich hoffe hiermit geholfen zu haben, verbleibe mit freundlichen Grüßen und Tschüss.